Hör mal, Mike. Sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie ist mir das gerade alles zu viel. Äh, ja, klar. Wenn du willst. Es tut mir leid, dass ich nach Hause will, bevor wir überhaupt richtig los sind. Aber ich fühle mich so gar nicht motiviert. Vielleicht liegt es an dieser Legende. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, mich ein bisschen auszuruhen. Bis morgen. Okay, gute Besserung. Pikachu? Mike, es tut mir leid. Ich habe kurz an dir gezweifelt. Aber, aber von nun an werde ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich glaube an dich, Mike, weil du mein Freund bist. So einen guten Freund wie dich findet man nur einmal im Leben. In Ordnung, Mike. Morgen gehen wir wieder alles.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 Wer... Wer bist du? Ich bin... Ich bin Gardevoir. G Gardevoir? Es ist Gardevoir. Ich bin so froh, endlich. Endlich begegnen wir uns. Mhm. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich? Was weißt du über mich? Ich bin dein... Nein, warte! Bleib doch! Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Verdammt. Am nächsten Morgen. Was für ein merkwürdiger Traum. Es war der Traum, den ich immer habe. Aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau! Gardevoir! Es war Gardevoir! Da fällt mir ein, was Welser uns gestern erzählt hat. Ja, ein Mensch. Lass uns mich weiter erzählen. Wie vorher gesagt, sollte diesen Menschen ein tausendjähriger Fluch treffen. Aber in dem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Vielleicht... Vielleicht war ich... Vielleicht war ich ja Gardevoirs Partner. Vielleicht hab' ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Oh nein, war ich's wirklich? Morgen, Mike. Oh, du bist etwas blass. Hast du schlecht geschlafen? Reib dir die Müdigkeit aus den Augen. Lass uns wie immer unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémon-Platz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? Da sollten wir lieber nicht hin, oder? Ja, sicher. Wenn du das sagst, wenn du da hin willst, dann können wir da gerne hin. Alles ruhig, niemand da. Hm, irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert? Mike, wir sollten das mal überprüfen. Das sollten wir definitiv. Was passiert? Sieh mal, sie haben sich alle so versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo? Ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist wahr? Die Legende von nunna Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt. Ich hatte die Gerüchte nie geglaubt. Deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Mike Bika. Oh, hallo Robbie. Du bist ja auch hier. Psst! Ruhe, ich will hören, was der Typ dazu erzählt. hat, seid ruhig Hm, wer redet denn da? Das ist... Nee, ich sag euch, das ist volles Opfer Also, ich bin zum Berg der Vorzeit Und da sah ich es, das war der absolute Hammer, sage ich euch Der absolute Hammer? Das, da war ein Pokémon, das Xato im Rat gefragt hat und dieses Pokémon? Ja? Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen! Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also, es war ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Und da ist noch mehr. Xaza hat den Menschen erzählt, dass eine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welt gestört hätte. Äh, Augenblick mal. Das ist doch wie in der voluna legende aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Passt auf. Ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen letzter Zeit, oder? Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt geschaut ist. Und wenn nicht weil das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen? Was soll das heißen? Was sollen wir tun? Dieser Gänger! Er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. <lacht> nein, nein, nein, Leute. Kein Grund, zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. W was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch stört seinen Pokémon, wo das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? <lacht> das ergibt Sinn. Wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der gerade beim Stich ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nicht vorwerfen, kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Mike? Was? Das kann nicht sein. Du? Du bist dieser Mensch? Wo ist das wahr? Antworte! Wartet! Das ist es äh, eine Erklärung für alles. Wir fragen dich dich, wir fragen Mike! Hey Mike, also was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Bin ich das eigentlich schon, oder? Mike! Mike! <lacht> du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was Mike? Tja, sein Schweigen sagt alles, meine lieben Pokémon-Freunde! Zwei loswerden werden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Was ist nun euch gefallen? Was habt ihr vor? Mike, lauf! Oh Gott! Ich hätte recht. Du Scheißkerl! Was, was für ein Schreck, dass die Stimmung plötzlich so umschlagen wird. Hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger geblieben wären. Aber weißt du, Mike, warum hast du überhaupt nicht dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie den Falschen haben? Da hättest ich ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der nur Lu der legende bist. Äh, hey Pika. Nun, sagt schon was. Äh. Äh. Ich gebe auf. Hä? Du gibst auf? Wie kannst du nur was sagen? Hä? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Referralteam zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Das bist nicht du, Mike. Sag mir, was los ist. Der Traum. Du hast einen Traum? gerade war kam in vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ich verstehe. Hör zu, Mike. Hast du dich nach dem Traum daran erinnert, wie du als Mensch gewesen bist? Nein, hast du nicht! Das heißt, du weißt gar nicht, was wirklich passiert ist. Ich... ich glaube an dich, Mike. Das weißt du doch, oder? Daher... oh! Oh nein. Nach dem Vorfall nach, auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprechen und besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht Ernst! Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Ich werde dich mit all, unseren Kra mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Mike begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn es noch sehr, so sehr wehtut, ihr müsst fliehen. Flieht. Flieht. Und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsala. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebt wohl. Mike. Auf seine Art glaubt auch das Team von Simsla an dich. Auf seine Art glaubt auch das Team von Simsla an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was immer auch passieren wird, ich glaube nicht, Mike. Selbst wenn andere retterteams und angreifen ich werde keine angst haben was hast du davon wenn du nicht an dich selbst glaubst mike Mike. raupi Mike, ich hab dir etwas versprochen du noch? dass wir hier eine page einrichten würden dass ich eurem retterteam beitreten würde wenn ich mal groß bin mike gib nicht auf du bist für mich ein vorbild ich glaube auch an dich Oh. Und was sagst du jetzt? Okay, ich gebe nicht auf. Genau, das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Mike. Also gut, fürs Erste haben wir leider keine Wahl. Wir müssen weg von hier. Aber wir werden zurückkommen. Und dann wird die Wahrheit unser unserer Begleiter sein. Aber wenn unsere Freunde als Feinde abgestempelt werden, heißt das dann, nur ich und Pikachu sind da auf der Reise? Wir wollen doch den anderen sowas nicht antun. Die müssen fürs Erste dann wohl oder vielleicht sogar für immer bei ihren Camps bleiben. Am nächsten Morgen. Es ist so früh. Morgen, Mike. Ich wusste, dass du schon so früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Noch nicht. Oh, in Ordnung. Ich warte, bis du es so weit bist. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Willst du zum Pokémonplatz gehen? Auf dem Platz halten sich andere Pokémon auf. Also sei vorsichtig. Es also ist zwar früh und die anderen werden wohl noch schlafen, aber passt zumindest auf, dass niemand aufwächst. Okay. Hallo. Okay. <lacht> cool. <lacht> oh, dann. Oh. Also, ich schlafen zwar alle, aber man kann doch mit allen reden. Naja. Aber Camp Kios wird eh nichts bringen momentan. Okay, und Kangama, du bist am wichtigsten. Komm, beim Kangama-Lager. Kann ich was für dich tun? Du kannst gerne ein paar Sachen lagern, du. Ähm, ich sollte bestimmt auch ein paar Items mitnehmen. Ähm, denn jetzt wird's intensiv, du. Wir sollten wahrscheinlich die Items hier mitnehmen. Okay. Die sollten wir auch noch mitnehmen. Aber wir haben keinen Platz mehr. Oh. Mm. <lacht> Warte, können wir noch trainieren? Warte, wenn ich kurz was lagern gehe. Können wir theoretisch eigentlich noch trainieren? Das wäre lustig. Ich stehe erstmal ganz kurz nochmal zurück. Wenn ich jetzt nochmal ein Ticket rausnehmen. Äh. Oh Gott. Kann ich die benutzen? Hey Maquita. Äh, ist noch geschlossen. Okay, das kann man also nicht machen. Hätte man vorher machen sollen, aber ist nicht schlimm. Ist mir eigentlich egal. Dann lagern wir die Intensivtickets. So, und dafür nehmen wir da was anderes raus. Mmh, Top Elixier zwei Stück würde ich sagen. Ja. No. Okay. Gut, was reicht fürs Erste? Was gibt's hier hinten? Oh, Welsal. Schön am Schlafen. Man kann aber nicht mit ihm reden. Schade. Okay. Oh Gott, so gruselig, so eine Geisterstadt gefühlt. Oh Gott. Und hier sind wir am Infobrett. Hm. Da nee, können wir nicht rein. Ist noch geschlossen morgens. Uh, damit kann man nichts anfangen. Es ist okay. Es ist okay. <lacht> Meine Güte. Ja, ist okay. Ist okay. Die die die Ladezeiten, die Ladezones Loadzones sind zu groß. Wie immer. Mehr können wir wohl nicht machen. Okay. Oh, hast du alle Vorbereitungen getroffen? Ich schätze schon. Wir betrachten noch mal ganz kurz unser Zuhause, unser schönes, weiches Bett, unser Wasser, unser Essen. Okay, ich bin soweit. Wir müssen Abschied nehmen. Und bist du bereit aufzubrechen? Ja, es kann losgehen. Dann kann es losgehen. Von nun an sind wir auf der Flucht. Dies wird eine gefährliche Reise. Ich möchte aber unsere Mitstreiter diesen Gefahren nicht aussetzen. Ja, ich auch nicht. Wir sagen es ihnen besser nicht. Lass uns einfach alleine gehen. Wir müssen vor den Retterteams fliehen, die uns verfolgen. Ja, die wissen es wahrscheinlich eh schon, die aus unserem Team. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen. Wie Simsala sagte. Dieser Soundtrack ist, by the way, in, ähm... Sonne und Mond aufgetaucht. Beim Kampf gegen den Bruder von Lilly, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, Gladio oder so, glaube ich, oder? Weil der ist ja von zu Hause weggelaufen und das hier ist der Soundtrack, weil wir jetzt fliehen. Und es ist cool. Es ist ein, Secret. ein cooles Secret. und cooles Auch wenn es noch so sehr weh tut ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ja, wer oder was bin ich? Solange ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Mike. Robi. Und auch Safkan. Oh, und sogar die Papunga. Wow, ich bin froh. Wir haben mit Recht geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Mike. Ich auch. Guten Morgen, ich bin Stickta. Ich wollte mich noch von euch beabschieden. Ihr alle. Flop, flop. Klang. Das ist äh, ein Brief. Mike, kannst du ihn vorlesen? Ja, kann ich machen. Mike liest den Brief. Viel Glück, jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Bis dahin werde ich auf dich warten. Der fliegende Postbote Pilipper. Sogar Pilippa. Danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, bald euch. Jawohl. Mike, gehen wir. Ja, besser wär's. Mike halt auf euch auf. Nur auf dich. Wir warten auf euch beide. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen, ganz sicher. Passt auf euch auf. Oh, ist es ist so herzerreißend. Und so begann für Mike die Flucht ins Ungewisse voller Gefahren und Entbehrungen über zerklüftetes Gebirge Wow, ihr geht es aber in die Tiefe. Und brennende Felder. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Die Waldbrände wüten noch immer. Doch allen Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Mike wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Das ist die Lapis-Höhle. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von den Naturkatastrophen betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünsche, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Entschuldige, ich heiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erst einmal fliehen. Hm? Ja, ich höre Stimmen. Ich glaube, die sind da hinten lang. Ich kann uns nicht entkommen. Nicht uns allen. Wir müssen Mike schnell schwinden. Nein, sie haben uns einfach schon eingeholt. Mike, wir gehen besser schnell weiter. La Absolue 1. Oh, oh. Anidorina. Ein Volltreffer, nice. Ich habe leider nur nicht sehr effektive Attacken. Aber wir sind trotzdem stark genug. Es ist das, das erste Mal äh, hier war, an diesem Ort, war ich ein wenig enttäuscht, dass die Gegner stark aussehen, aber sie es nicht sind. Aber zum anderen, das ist natürlich auch besser für mich, aber trotzdem war es irgendwie enttäuschend. Was? Vergiftet? Ja, können wir machen. Zack. Den, oh den, den, na den, den, den, den, den, den, das den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, den, Oh oh. Was? Aua. Da. Bam. Hey. Lass das rein. Ja, wir können in diesem Zustand, soweit ich weiß, keine Charaktere rekrutieren. Also keine Pokémon rekrutieren. Ich glaube, das geht nicht. Oh. Pikachu. Kommst du? Pikachu, kommst du? Okay. Hast Kampf gewonnen anscheinend? Vermute ich mal. Hier ist Geld. Aber hier waren wir leider schon. Deshalb pinstens nichts. Zack. Er lebt einfach noch. Ey. Zurückschrecken. Ich weiß. Dann kann ich nicht angreifen. What? Was zum Teufel? Da ich hab einfach gerade gewonnen. Habt ihr es gesehen? Was zum. Was? auch noch nicht. Hau doch ab. Meine Güte. Oh nein. Oh nein. Hau ab. Bam. Zack. Nice. Hier sind zwei Items. Eine Sinelbeere. Ja, können wir nicht aufnehmen, egal. Und was Geld. Nehmen wir mit. So, Lapishöhle. U3. Dun, dun, dun, dun. Nananana, nananana, nananana. Hm. Oh Gott. Wir müssen schnell fliehen, bevor sie uns finden, Leute. Aber was eine krasse Story-Wendung, oder? Ich weiß nicht, was ich zu Gengar sagen soll. Ich will nicht zu viel sagen. Aber ich kann euch sagen, ich mag Gengar nicht. Und das ist wegen diesem Spiel dass ich Gänger nicht mag. So, und ich kann Pikachu hier mal... Äh... Für Pikachu... Die Steine aus... Okay, ich hab die Steine nicht dabei, dann nicht. <lacht> Ups. <lacht> die Treppe ist da oben. Okay, komm, kämpfen wir gegen dich. Zack. Ey. Bam. Boom. Rein da. Dun, dun, dun, dun. U4. Schon weg hier, weg hier, weg hier. Und oh, die Treppe ist direkt hier. Yes, weg hier. Vielleicht sind sie ja schon direkt bei uns. Eine Etage vorher. Chaos ob Ah, können wir mal einsetzen. Warum nicht? Alle sind verwirrt. ist doch was. Oh, oh Wir sind Single, glaube ich. Hinter uns sind noch zwei Pokémon. Und ich hab Angst. Hör auf! Stirb! Oh oh. Pikachu? Oh nein. Komm, Pikachu! Pika! Pika, komm! Wir müssen schnell fliehen! Vergesst das nicht! Wir müssen fliehen! Wir haben keine Zeit für Spielereien! Pikachu? Äh, ja, kannst du machen. <lacht> Aber was ich sagen wollte, wegen dieser einen Szene, das ist einer der größten Gründe, warum ich Gengar zumindest in diesem Spiel hasse und unsympathisch finde. Ich mag Genga nicht. Also normalen Pokémon spielen schon. Aber in Mystery Dungeon mag ich ihn nicht. Und jetzt wisst ihr auch warum. Ich werde ihnen das niemals verzeihen. Warum tut er sowas Das ist einfach nur Dreist. Und sowas habe ich mir früher als Kind, als Achtjähriger oder wie auch immer, wie er eigentlich war, habe ich mir auch schon gedacht: Was ein Asi? So. Ich habe, ich habe nichts zum Essen. Das ist nicht dein ernst. Äh, Pikachu du musst mal kurz nieder äh, sein hier. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm belebersamen nice. Was ist das hier? Ja, kommen wir einsetzen warum nicht? Weitergehen. Los, los. U6. Oh, wow, super. Ich habe kein wasser pokémon was darüber kann. Ein Apfel. wie äh, Samen, solltest du mal essen. So perfekt. Oh Gott, was ist das hier? Aber ich liebe die Story von dem Spiel, es wird noch besser. Oder, ja, das ist der größte Plot eigentlich. In der normalen Story. Es gibt ja noch After-Story, die wir auch spielen, werden offensichtlich... Und hier ist ah, ein Kecklion-Sharper. Nice. Der Kecklion weiß anscheinend nichts davon, von allem. Das ist doch gut. Was haben wir denn hier, schöne? Oh, oh, oh. Das tauschen wir noch mal aus hier gegen einen Schlafsamen. Und das auch. Da ist schon. Gegen Schlafsamen. Yep. Yep. Okay. Ähm, wo geht's lang? Ich würde sagen, nach rechts. Pikachu, was machst du? Bin du da. Oh. Ich, oh, ich bin Level A A 19 jetzt. Nice. Nicht schlecht. Ja, Rasierblatt. Let's go, let's go, let's go. Das ist ja viel besser als das hier. Ja. Wir machen Ranken gibt dafür weg. Ja. Oh oh. Das war sogar ein Volltreffer. Oh nein, kein Lock, doof. Ich bin hungrig. Hä? Ich bin überhaupt nicht hungrig. Halt. Okay. Super. Oh, ich sehe Treppe. Was ist das hier? das können wir machen? Hm, hm, hm. hm. Setzt ein Träger eine andere Attacke als in der folgenden Runde ein, steigt die Volltrefferquote. Ja, weiß ich nicht. Mmm, das ist ein guter Orb. Den können wir gut gebrauchen. Den nehmen wir mit. Weiter geht's. Oh, 7. Oh Gott, wir müssen immer weiter, immer weiter, immer weiter und weiter. Oh Gott. Wir müssen fliehen, Leute, wir müssen fliehen. Was ist, wenn die schon hier sind? Was ist, wenn die direkt auch im Eingang aus beim dem Ausgang schon auf uns warten, bis wir nur durchkommen? Oh Gott. Das macht einen doch Angst. Oh, jetzt habe ich mich selbst in schlafen gebracht. Cool, oder? <lacht> ja, können wir mal trinken du für äh, Ja, du Elektroball. Also trinken Mh. Mm -hmm. Mhm. Mm -hmm -hmm. Oh, jetzt ich tatsächlich die, die, die Treppe. Skip, skip, skip, skip, einfach skip, einfach skip. Nein, egal, einfach skip.